Hallo allerseits. Ähm, wir zeigen euch mal ein bisschen was zu Contao. Ich habe mich mal direkt als Backend-Benutzer angemeldet, dann können wir uns das sparen. Ähm, Contao meldet sich auch mit so einer relativ einfach gehaltenen Startseite, gehaltenen Startseite ähm, und zeigt uns als allererstes, dass wir ein seitenbasiertes CMS haben. Das heißt, bei uns dreht sich eigentlich alles erst einmal um die Seitenstruktur. Innerhalb der Seitenstruktur liege ich aber noch nichts fest, was irgendwie mit Layout zu tun hat oder mit den eigentlichen Inhalten zu tun hat. Das ist also eine reine strukturelle Geschichte. In den einzelnen Seiten gibt es bestimmte Einstellungen, die ich treffen kann. Ich kann festlegen, ob es eine reguläre Seite sein soll, eine interne Weiterleitung. Verschiedene Arten von Seitentypen stehen zur Verfügung. Ich kann einige Dinge einstellen, was die Benutzer angeht, nach draußen oder die, die ähm, äh, Frontend-Benutzer. Ich kann sagen, ich kann es nur Gästen anzeigen oder ich kann es ähm, nur bestimmten äh, Benutzergruppen zuweisen. Von den Seiten aus kommen wir dann zu den Artikeln. Und Artikel wiederum sind in dem Fall jetzt keine Artikel. Im Sinne von Zeitungsartikel oder im Sinne von Artikeln wie einige andere CMS, die behandeln, sondern wir haben Artikel rein als Content Container. Da kann alles Mögliche drin passieren. Dann mache ich mal ein Beispiel auf. Ein einzelner Artikel, der hält jetzt ausgerechnet mal gerade nichts. Ein, ein, ein einzelnen Artikel. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den Home. Ein einzelner Artikel kann jetzt hier verschiedene Inhaltselemente beinhalten. Wir haben hier einen Text. Ich kann aber auch genauso gut jetzt mal einen neuen anlegen. Man kann sagen, ich kann eine Überschrift reinpacken, ich kann ein Textelement nehmen, kann ein HTML-Element nehmen, äh, Akkordeons, verschiedene Arten von In Inhaltselementen kann ich hier reinpacken. Zusätzlich gibt es... Ähm, das, was einige TMS in Inhalte packen, bei uns dann in, ein, in einzelnen Modulen, die nachgerüstet werden oder vom Contour, vom Contour Core mitgeliefert werden. Eins davon sind zum Beispiel Nachrichten. Das heißt, alles, was irgendwo in bestimmten Bahnen relativ gleich dargestellt wird, fassen wir in, in solche Module zusammen. Und gebündelt wird das Ganze dann eben in Themes, die dann aus Modulen und Layouts bestehen. Ein Modul ist auch in dem Fall einfach auch nur wieder ein, ein, ein Element, was allerdings sich einfacher wiederverwerten lässt als die reinen, reinen Indexelemente und sich in den äh, Seitenlayouts dann bündeln lässt. Dann machen wir nochmal eben mal eins auf. Wie man hier sieht, ich kann also einen Einspalter oder einen Zweispalter oder einen wie auch immer Spalter anlegen. Ich habe einen kleinen äh, Layout-Bilder, mit dem ich mir das Grundlayout zusammenklicken kann. Überlege mir, welche Style-Sheets ich da drin haben will kann gegebenenfalls auch noch eigene anwählen und ein Layout dann verschiedenen Seiten zuordnen. Was die Mehrsprachigkeit angeht, geht Contau den Weg, dass wir sagen, wir haben in der Seitenstruktur einzelne Startpunkte drin. Es können beliebig viele Startpunkte sein und die Startpunkte binden wir an Domänen und oder Sprachen. Das heißt, du kannst entweder innerhalb einer Domäne verschiedene Sprachen haben, die dann auf den jeweiligen Zweig automatisch switchen mit einer vorbacksprache klar. Du kannst aber auch genauso gut hingehen und nur ähm, eine Domäne betreiben und das Ganze nur nach Sprache unterscheiden. Vorteil ist natürlich ganz klar, dass du ähm, nicht gleiche Inhalte in den Sprachbäumen haben müsstest. Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, dass du ähm, halt gegebenenfalls doppelte Pflege in der Richtung hast, weil du halt beide Seitenbäume verwaltest. Ja, willst du noch ein bisschen was zu den Benutzerrechten sagen? sage ich noch was zu den Benutzerrechten. Oh, ich bin laut. <lacht> also, wir haben äh, den Vorteil, dass wir ein relativ granulares äh, Benutzerverwalter- oder Benutzerrechte-System haben. Vielleicht erstmal der Unterschied, wir haben Mitglieder und Benutzer. Das ist für den Einsteiger erstmal etwas verwirrend. Dabei ist es ganz einfach. Mitglieder beziehen sich auf das Frontend. Ich bin zu laut, ich bin zu laut. Kann man das leiser drehen? Äh... Mit, besser so? Be, be, jetzt so? So? Ja. Mitglieder beziehen sich also auf das Frontend. Das heißt, damit kann ich steuern, wer im Frontend was sehen darf. Und Benutzer sind eben die, die im Backend äh, die Musik machen. Ähm, es gibt im Prinzip zwei Arten von Benutzern. Es gibt den Administrator und es gibt einen eingeschränkten Benutzer. Diese Einschränkung funktioniert in erster Linie über Benutzergruppen. Wir haben jetzt die Benutzergruppe Editor, äh, Editors und in so einer Benutzergruppe hallo, genau, kann ich erstmal festlegen, welche Backend-Module gesehen werden oder angezeigt werden. Die Backend-Module sind im Prinzip die, aus denen die Navigation auf der linken Seite zusammengesetzt wird. Wir sehen also hier in dem Fall, darf diese äh, Benutzergruppe Editors nur Artikel, Nachrichten, Events bearbeiten, äh, die Seitenstruktur und eben die Dateiverwaltung, wo wir unsere ganzen Medien, Bilder und so weiter sammeln. Wenn ich das ausgewählt habe, kann ich nun noch sagen, welcher Page Mount für diese Benutzergruppe entscheidend ist. Das geht entweder über den, über den Startpunkt einer Seite, dass ich also sagen kann, dieser Benutzer darf nur eine bestimmte Domain bearbeiten. Oder eben auch über Unterseiten. Dabei rufe ich wieder meine Seitenstruktur aus und kann jetzt eben sagen, okay, in dem Fall darf diese Benutzergruppe nur die Seite Curses und alle Unterseiten bearbeiten. Oder ich kann noch Seiten hinzufügen oder ja, gar keine Seiten auswählen, wäre ein bisschen hinderlich. Das Gleiche kann ich für die Dateiverwaltung machen, indem ich sagen kann, diese Benutzergruppe darf nur auf bestimmte Ordner zugreifen. Zusätzlich kann ich dann eben noch definieren, welche ähm, Operationen in den Seiten oder in, den, in der Dateiverwaltung verwendet werden dürfen. Natürlich muss ich noch sagen welche news eventuell welcher kalender ähm, bearbeitet werden darf und habe damit eigentlich erstmal eine grobe vorauswahl gegeben nun können wir auch ein, äh, ein, wie heißt es vier, vier augen eine vier augen, also vier augen äh, workflow, ne? irgendwie genau vier augen workflow festlegen da wir nämlich komplette kontrolle darüber haben, welche datenbankfelder ein benutzer überhaupt in, in der eingabemaske sieht. Das heißt, wir haben also hier eine sehr lange Liste mit sämtlichen Datenbankfeldern und können zum Beispiel sagen, für den Artikel darf der dieser Benutzer oder ein Benutzer aus dieser Gruppe den, diesen Artikel nicht veröffentlichen. Das heißt, wenn er da also Änderungen drin gemacht hat, kann er die erstmal so, oder wenn er einen neuen Artikel angelegt hat, kann er den so noch nicht freigeben. Wie sieht das jetzt in der, in der Live-Benutzung aus? Dafür gehen wir in unsere Benutz-, also in die eigentliche Benutzerverwaltung. Da sieht man eben auch, ein Benutzer, kommt die typischen Sachen wie Benutzername, E-Mail und so weiter und so fort. Und er wird einer Benutzergruppe zugewiesen. Und jetzt kann ich noch entscheiden, soll er nur die Rechte dieser Benutzergruppe haben oder soll er diese noch eventuell erweitern. Also noch zusätzliche Seiten, zusätzliche Dateifelder, vielleicht noch ein anderes Nachrichtenarchiv. Hat den Vorteil, ich kann für, wenn ich, wenn ich viele Benutzer habe, muss ich nur eine Gruppe anlegen und kann dann nochmal genauer sagen, welcher Benutzer darf was. Um zu checken, ob das, was ich dem Benutzer zugewiesen habe, auch wirklich funktioniert, gibt es diesen kleinen, dieses kleine Männchen mit dem, was so in eine Richtung rennt. Da drücke ich drauf und bin automatisch äh, als dieser Benutzer angemeldet. Sehe also gleich das Backend so, wie dieser Benutzer es haben möchte. Und sehe zum Beispiel auch, wenn ich jetzt in den Artikel gehe, dass das Feld Anzeigen hier an dieser Stelle gar nicht angezeigt wird, weil es eben als Datei Datenbankfeld gar nicht freigegeben ist. Und das ist, glaube ich, das, was man zu der Benutzerverwaltung in Kontau noch sagen darf. Vielen Dank. Danke. Danke sehr.